Hallo Leute, mein Name ist Edward, ich bin Kardiologe und in diesem Video werde ich euch alles erzählen, was ihr über Kardione wissen müsst. Kardione ist ein 100% natürliches Nahrungsergänzungsmittel, das ihren Blutdruck kontrolliert und sogar ihr Leben retten kann, indem es sie vor Herzinfarkten und Schlaganfällen schützt. Bluthochdruck stellt eine ernste Bedrohung für Leben und Gesundheit dar und ist weltweit die häufigste Todesursache. Laut WHO-Statistiken sind über 40% aller Todesfälle auf Herzkrankheiten zurückzuführen. Daher ist es äußerst wichtig, die Behandlung rechtzeitig einzuleiten. Die überwiegende Mehrheit der blutdrucksenkenden Mittel wirkt nur symptomatisch auf den Bluthochdruck, so dass eine kontinuierliche Einnahme erforderlich ist. Cardione wirkt auf die Ursache der Krankheit ein, indem es die Blutgefäße stärkt und ihre Elastizität erhöht. Die Wirkung tritt unmittelbar nach der Einnahme ein und beseitigt alle Symptome der Krankheit. Im Jahr 2018 wurde vom National Heart Health Institute eine klinische Studie durchgeführt, um die Wirkung von Cardione zu testen. An der Studie nahmen 221 Personen unterschiedlichen Alters teil, die an Bluthochdruck litten. 97% der Teilnehmer waren nach den ersten zwei Wochen der Behandlung mit Cardione von allen Bluthochdrucksymptomen befreit.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 Cardione ist weder in Apotheken noch auf Amazon erhältlich, nur auf seiner offiziellen Website. Das Produkt wird in einem Labor hergestellt, das alle EU-Qualitätsnormen erfüllt, und zwar mit moderner Technologie und den besten Zutaten. Es gibt tausende von Kunden auf der ganzen Welt, die von der positiven Wirkung dieses Produkts beeindruckt sind. Aufgrund seiner natürlichen Zusammensetzung kann es von jedermann ohne jegliche Nebenwirkungen eingenommen werden. Aber beeilen Sie sich. Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken die erstaunliche Wirkung von Cardione und bestellen bis zu sechs Einheiten oder mehr auf einmal. Um die Qualität des Produkts zu erhalten, werden nur 1.500 Stück pro Jahr hergestellt. Dies bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot schnell übersteigen kann. Deshalb müssen Sie schnell handeln und es kaufen, bevor der Vorrat aufgebraucht ist. Bitte beachten Sie dass dieses Produkt nur über die offizielle Website verkauft wird. Ein Link zur offiziellen Website befindet sich in der Beschreibung dieses Videos.